mein junger Skywalker. Ich spüre eine Erschütterung in der Macht. Und die liegt daran, dass hier oben gar kein Effekt ist. Da sollte jetzt so ein Imperator-Effekt drüber sein. Äh, ja, Kinder, äh, heute Abend ist es soweit. Roffel 3 äh, in Berlin, in der Seabase, äh, geht weiter. Äh, die Geburtstagskinder äh, jetzt zweifeln und der Henrik Pölz feiern Geburtstag. Und das ist gut so. Ja, und äh, wer Spongebob-Kissen mitbringen will, was zu grillen mitbringen will, äh, wir haben eine Flatrate mit Grillkram, so, also so eine. Basic-Line und so Premium-Accounts könnt ihr leckere Sachen mitbringen. Getränke ist da, da müsst ihr nur sozusagen euch mitbringen und dann, ja dann, Together we can rule the galaxy, ist das klar? Also wir freuen uns, äh, ja, und darum äh, weiterkämpfen für den Weltfrieden. Äh, möge die Nacht mit uns sein, Bar Wars.